Willkommen zurück zu Bell Boomerang! Weiter geht's hier in einer Intermission. Was geht denn hier ab? Ist es freundlich? Ja, ist ein freundlich? Ist so eine kleine Stadt? Keines Dorf? Welcome, brave traveler, to the village of Drizil. Okay, Stadtname ist Drizzle. How wicked the sorcerer must be! What creature beneath his cloak would be driven to such darkness? Okay. Interessant, hallo, kleine Igel. Warte, kann man hier rein? Man kann ja rein. Hallo, uh, I am Error. Gerne, <lacht> anspielung The greatest blacksmith, however, I do not work for free. Return when you have 100 bells. Okay, er, er, er macht irgendwas für mich, wenn ich 100 bells gesammelt habe. Okay, merken wir uns das. I am ever grateful that you have saved my family from the curse. I must know your name. Bell, what a beautiful name ich habe ihn anscheinend gerettet vor irgendwas und jetzt sagt er, äh, ja, ich werde mir deinen Namen merken, der ist wunderschön, der Name. Ich weiß noch nicht, wann ich ihn gerettet haben soll, aber habe ich vor, irgendwann. Oh Gott, warte, ich ist jetzt weitermachen. ist bei der hier noch? I am quite worried for the Queen after all of that. I hope she is well. Hm, ich hoffe, der Königin ging jetzt auch gut. Aber wir haben sie ja gerettet, oder? To the left is the entrance and the exit to drizzle. To the right is a small collection of houses. Aha. Sorry, I don't know nothing. <lacht> okay, er weiß nichts. Okay. Okay, well, hier geht's wahrscheinlich dann weiter, ne? Aber hier könnte man noch nach ganz oben. Wenn man es richtig macht. Hier zum Beispiel. My poor father is gone missing. Oh, sein so armer Vater ist weg. Oh no. Grandpa says he knew the sorcerer. Grandpa told us that the sorcerer resides in a small cottage in the rocklands. Why would one live there? Okay, es geht um irgendeinen Sorcerer möglicherweise nächste Gegner ich bin jetzt nicht wirklich krass hier in dieser Story drin muss ich zugeben vielleicht hätte das mehr als ich hö wieso bin ich jetzt wieder hier hö, was okay moment da war aber noch ein bisschen mehr ich möchte mal schon alles angucken wenn ich schon mal hier bin äh, mal hier rein haben die haben die ho I picked this fresh fruit this morning I can help you pick fruit too if you like danke Nice, jetzt hat er mir ein Power-Up gegeben. Weiß aber nicht für, für wie lange ich das jetzt behalte, das Power-Up. Aber jetzt kann ich das hier aufsammeln. Aber was bringt mir das? Von the top hier I can see out for miles. The waterfall is quite irgendwas. Okay. Na gut, die sagen nichts mehr interessantes. Sagen nur, wie schön alles ist. Ich meine, wissen wir ja, habe ich ja in den letzten paar Folgen auch schon ständig gesagt, wie schön das alles ist. Aber das sage ich eigentlich immer nur, wenn ich einen neuen Bereich sehe. Hallo! These guys are rarely appear in Drizzle. Perhaps there is some reason for location? The merchants in this part of town only carry goods of the highest degree. Okay. Ach, da kann ich nicht drauf. Das aus. Ne, geht wahrscheinlich nicht. Okay. The citizens of Drizzle pay high prices for my garden's fruit. Return when you have at least... Oh, 75 bells. Jetzt sind aber zwei Leute, die bells haben wollen, ne? Auf wen höre ich jetzt, ist die Frage. Und wo geht's weiter? Huh? Okay, sehr seltsam. Ähm. Hier unten war auch nichts, ne? Nö. Da oben konnte man raus. Okay, sehr komischer Ort. Ich hab's nicht ganz verstanden, ist aber in Ordnung. Wir machen jetzt einfach das nächste Level. Und zwar Akt 5. Frosted Forest Trail. Hä? Huh. Bell. So kalt und wir tragen so einen, so einen süßen Schal. Ich finde das so süß. Alles so ganz klein und das so schwarz-weiß. Maulwurf! Ey! Der schießt ja immer da, wo ich bin. Finde aber gemein. Oh. <lacht> ja, komm, das wusste ich nicht. Aua. Nichts du not heard, me. Danke. <lacht> nice! Hä, die kann man nicht killen? Okay, die am Anfang kann man anscheinend nicht killen. Muss ich mir merken. Den kann man killen? Genau. Den sollte ich ignorieren. Den killen. Den nicht, anscheinend. Okay. Hä? Habe ich das stehen? Ach! Ich hab's gerade gesehen. Ich hab gerade am Augenwinkel... Ah, Deutsch. Augenwinkel gesehen. Mein Gott. Und zwar... Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber... Der, Schi der, der schießt Schnee. Genau. Sehr cool. Und den kann man killen. Okay. Cool. Ah, ah, verschwinde. Ich würde aber gerne mal ein bisschen Farbe sehen. Oder ist die ganze Welt jetzt hier nur in schwarz-weiß? Oh Gott. Bin wieder am Anfang. Wie immer. Ihr kennt das ja bei mir bereits. Ich bin aber tatsächlich am Überlegen. Vielleicht die Difficulty umzuändern, weil das Problem, ist, dass ich wieder alles neu spielen müsste und ob sich das lohnt, weiß ich nicht. Ich Bin ja schon wie halb durch mit dem Spiel gefühlt. Ich, er ist nicht gesprungen. Sie ist nicht gesprungen. Sie wollte einfach nicht. Ich habe gedrückt, aber es ging nicht. Ha! Hä? Es geht nicht. Es geht nicht. Hä? Ah! Oh! Ah! Aha! Ich habe nur noch ein Leben, ich muss aufpassen. Oh, nächster Raum. Aber jetzt keine Glocke. Oh, aber es ist eine schöne Farbe. Der hustet mich an. Hä? Hab ich ihn geschadet? Ja, habe ich. Hä? Okay. <lacht> okay. Bin das einfach ich, der Gegner? Ich, einfach nicht. Hm. ich will die Glocke? Oh, die sind despawned. Okay. Weg vom Bildschirm. Ach, das ist hier nicht. Hier darf ich stehen. Oh, die Glocke gibt mir eine Fähigkeit. Schaut mal, das habt ihr erst jetzt gesehen. Freeze. Press down to roll a ball of freezing snow. <lacht> ich kann so einen Schneeball jetzt werfen. Wie süß. Warte. Ja, ich kann das einfrieren, wenn ich drauf werfe. Das sind auch, für, uh, das sind auch für immer so? Das weiß ich nicht. Nein. Ach, das ist so mein Problem mit diesem Spiel. Man kriegt gar keine Checkpoints. Du muss dann komplett alles von vorne machen. Ja, ich spiele auf Retro Mode, aber ich habe gedacht, ich habe nicht gedacht, dass es so viel schwerer sein würde. Aber ich mag diese Fähigkeit finde ich ganz clever. Muss ich das richtig machen vielleicht? Ansonsten komme ich hier nicht weiter. Oh, der Bildschirm wird größer. Ich kann mehr sehen. Was, ist das ein Gegner? Ich habe nicht gewusst, es ein Gegner ist. Okay, sorry. Oh mein Gott, danke fürs Leben. So, der hustet erstmal. Ich mach so. muss aufpassen, dass das okay mich nicht trifft. Nice. Okay, schnell. Und dann... Dann ist... Dann passt passenden Ort ist wie jetzt? Einfrieren. Genau. Oh, das ist echt cooles Level. I like it, I like it. Boah, vor dem Maulwürfel muss man echt Angst haben, ne? Oh ne, von denen habe ich am meisten Angst. Das macht kein Damage auf die. Aber können die mich hier erwischen? Ich hoffe nicht. Kann ich die. Ich kann die aber dafür auch nicht erwischen. Okay. Taktik! Hat funktioniert. Was ist das hier? Nichts. Okay. Muss ja auch nicht was sein. Das ist ein Gegner. Ein Gegner! Okay. Verschwinde. Noch die Glocken. Oh, nice. Wo ist der Checkpoint? Es gibt bisher noch keinen einzigen Checkpoint. Wisst, wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Hier yes, Checkpoint. Yes! Nice! Ich mag das Level. Ihr wisst ja sowieso, also, falls ihr es nicht wisst, ich mag Schnee und Eislevel mag ich generell eigentlich. Hä? Wieso kann ich hier nicht hochspringen? Aber hier schon. Okay, seltsam. Ah, okay, ich dachte, wer wand oder so. Okay. Ah, okay, auf diesen komischen Plattform kann ich. Ah, aus irgendeinem Grund nicht springen. Also nicht so hoch springen, meine ich. Ja. Ganz knapp. Okay. Ja, bisher mag ich das Level. Nein! Ich bin stuck! Nein, ich will sterben, ich will sterben, ich will sterben. Okay. Nein! <lacht> Hä? Die Glocke ist doch da hinten, wieso ist ich da. Na egal. Ist ja nicht so schlimm. Ist ja noch relativ am ähm, Anfang von diesem Screen. Ja, nicht für diesen, für diesen Abschnitt, wie auch immer. So. Back in Business. Genau, hier kann man nicht so hoch springen. Kann man ein bisschen springen, aber nicht so. Hoch. Okay, bei dem muss man aufpassen, die bleiben nicht für immer eingefroren. Das habe ich jetzt auch gecheckt. So, ich meine, jetzt sind wir eigentlich schon wieder zurück, oder? War das nicht hier? Aua. Doch, das war genau hier. Komm, mach auf. Zack. Ah, Das ist das Problem. Okay. Das finde ich echt schwierig, ne? Ja, klar. Hier kann ich stehen. Nein, kann ich nicht. Ich habe was herausgefunden und zwar man kann hier stehen. Das könnte eventuell die Lösung sein, hier drauf zu stehen. Ja, doch. Jetzt komme ich hier hoch. Okay, aufpassen. Hier sind einfach Mario-Blöcke. Die gehen aber kaputt. Okay. Der andere noch einfrieren. Das ist gut so. Das sind kleine Gegner, die nerven nur. Okay, aufpassen. Ha? Wo muss ich lang. Äh, ich muss gerade gucken. Ach so, ich Ah, ich glaube, ich versteh's. Ja, okay, okay, richtigen Timing. Ich hätte gerne einen Checkpoint-Spiel, das wäre echt schön, wenn ich einen bekommen würde. Oh, knapp. Okay. Äh. Oh Gott, oh nein. Okay, habt die Rose? Oh, ich kann auf den draufstehen! Okay, cool! Was zum... Ich muss ich ihn einfrieren? Oder schießt er mich hoch? Da schießt... Ah, ich kann ihn einfrieren, dann schießt er mich hoch, oder wie? Krass! Oh, das tut weh! Oh, das wusste ich nicht! Das wusste ich nicht! Hä? Was soll ich machen? ich hab Angst, weil ich habe noch keinen Checkpoint. Ähm, das ist jetzt blöd, dass der da schon eingefroren ist, ne? Der soll eigentlich, glaube ich, nicht eingefroren sein. Ist das so richtig? Dass der eingefroren ist da? Keine Ahnung, waren wir hier oder so? Ich glaube, wir waren irgendwie hier, kann das sein? Hier waren wir, glaube ich, irgendwo... Ich weiß es irgendwie nicht mehr, wo wir waren. Oh, verdammt. So. Ich muss gerade überlegen. Ob wir hier auch schon mal waren. Oder nicht. Doch, hier waren wir schon mal. Hier war die Rose. Ich verstehe jetzt auch übrigens besser, wie das alles hier funktioniert. Ach, stimmt, hier war das irgendwo, dass ich hier gestorben bin. Moment. Kann ich nicht erreichen. Ah, auf dem muss ich drauf springen, wenn er gerade nicht schießt, oder? Also jetzt. Ah! Wo bin ich denn vorhin gestorben? Ich hab's vergessen. Ich hab's komplett vergessen. Äh, wo geht's lang? Oh! Äh, hatte noch keinen Checkpoint. Wollte ich mal. <lacht> erwähnt haben. Hier darf ich stehen bleiben, ne? Genau, hier darf ich stehen bleiben. Das ist nicht mehr heißt, jetzt kann ich alles drauf packen. Ich weiß nicht, ob ich da stehen darf, deshalb lasse ich es lieber. Oh nein. Nein! Du, du dummer kleiner Wickel! Okay, Leute! Ich habe jetzt eine Änderung gemacht. Und zwar spiele ich jetzt, wie man vielleicht sehen kann. Auf Newcomer. Das liegt einfach daran. Wir sagen jetzt ein bisschen weiter. Es liegt einfach daran dass ich dieses Spiel eigentlich spielen wollte in Intention ein bisschen Spaß zu haben, ein bisschen so Retro-Games zu spielen. Und immer wenn ich dieses Spiel aufgenommen habe bisher, habe ich keinen Spaß gehabt. Ich war immer noch am Ragen. Ich meine, klar ist es auch lustig, aber für mich war es halt nicht lustig. Für euch? Na klar. Ihr seht auch schon, ich kriege hier viel mehr Checkpoints. Die Gegner sind ein bisschen langsamer. Es gibt hier, hier ein, paar, ein paar Plattformen dazu, die es normalerweise nicht gibt. Ich bin trotzdem schlecht. Also ja, wie gesagt, ich bin nicht sonderlich gut in diesem Spiel. Ein paar andere Retro-Games vielleicht, aber in diesem Spiel nicht unbedingt. Und deshalb habe ich mich einfach dazu entschieden, auf Newcomer einzustellen. Ich hoffe, da schreibt mich jetzt niemand an, ne? Wie gesagt, es werden immer noch genug Fails, kaum dass man drüber lachen kann. Ich würde ein bisschen mehr dieses Spiel genießen können. Und das wird hoffentlich jetzt mit Newcomer möglich, ja. Das ist aber noch im Level, das ist jetzt kein äh, Free-Ding. Außerdem habe ich insgesamt jetzt ein paar mehr Bells. Als ich die ganze Level neu gemacht habe. Verdammt! Ah! Und da können wir gleich was kaufen. Was Spaßiges. Was Lustiges. Was Fantastisches. Hoffentlich. Das war zu früh. Ja, das war viel zu früh. Ich glaube, das Wasser da unten tut weh, weil das sieht jetzt nicht sonderlich <lacht> gesund aus, das Wasser. So. Höher, genau. Den kann man noch nicht killen. Den sollten wir aber auf jeden Fall killen. So, hey. Zack. Du bist weg. Und. Ah. Ich sehe erst jetzt die Schneeflocken überall. Hab mich vorher gar nicht bemerkt. Äh. Hä? Was? Irgendwas habe ich verpasst. Kann ich hier irgendwas machen, was besonderes? Gibt's hier irgendwas? Hä? Hm? soll ich den Jump schaffen? Ich komme ja auch gar nicht mehr hoch. Seht ihr das? Ha? Den Jump schafft man aber nicht. Oder habe ich eine andere Ability jetzt? Hm. Sound. Uh, press down to roll a ball. Nee. Ha! durch ein netz machen ich kann nicht ich meine ich kann nicht höher springen oder mehr springen oder sonst was ist das jetzt ein bisschen hm? ich habe das gefühl ich soll ich auf irgendwas warten was mir dann hilft aber hier kommt ja nichts Und wie gesagt den sprung den schaffe ich nicht schaffe ich niemals also das verstehe ich jetzt nicht so wirklich äh. Ha? <lacht> ich dachte mir gerade so, vielleicht kann ich ja auf dem Schneeball, den ich werfe, so wegbouncen. Das ist, was ich meine, so. So draufbouncen, wie bei so einer Cooper Shell, aber. Nee. Das geht nicht, ihr seht's ja. Okay, das werde ich wohl nachgucken müssen. Ich habe keine Ahnung. Oh. Ich wäre da, darauf tatsächlich nicht gekommen man muss das Ding die ganze Zeit ja, berühren und dann irgendwann fallen da überall Tröpfchen von der Flasche runter. Und dann, und ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Und dann kann ich eigentlich drüber kommen. Moment. Vielleicht wenn ich hier oben das einfriere? Nee, das hilft auch nicht, oder? Ah! Ah, logisch logisch logisch logisch genau Klar. einfach in der Luft einfrieren und dann kommt man natürlich hier rauf Aua. genau hier in newcomer Modus den wir spielen ist mir auch egal was wir spielen jetzt hat man im Normalfall drei Leben man kann aber bis zu vier Leben haben Aua. so ist gut Zack, nice. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nee. nicht sterben. Ah. Was zum Wo ist da die Logik? Ach, das tut mir gar nicht weh, merke ich gerade. Genau, ah. man kriegt ja auch nicht mehr so viel Knockback. Das ist auch ein Vorteil und schon wieder gleiche Fehler. Ich denke jetzt, es killt mich oder es kann mich treffen oder so, aber ist nicht der Fall. Ist nicht davon. Ja, leider kann ich jetzt die zwei Glocken da nicht einsammeln. Sorry. So, ich warte kurz, bis das fertig gebrannt ist. Dann rüberrollen. Und sterben. Also wie ihr seht, in Newcomer sterbe ich trotzdem noch oft genug. Ach, schon wieder gleiche Fehler. Ich komme da wirklich nicht mehr dran. Schade. Okay. Einfach rüberwaschen. Oh mein Gott, das hat funktioniert? Wie? Wie das funktioniert? Oh mein Gott. Okay. Genau, diese Plattform, hier, wo ich gerade stehe, diese Plattform, die genauso aussehen, die gibt es jetzt nur in uh, Newcomer. Die sind eigentlich nicht. Da. Ah. Ich meine, dass wir hier gestorben werden. So, mach ich jetzt ab hier weiter. Äh... Uh Oh hey, diesmal habe ich da einen mehr eingesammelt da oben. Aber jetzt werde ich wahrscheinlich sterben. Weil ich nur noch ein Leben habe. Und das ein bisschen schwer wird, damit hier durchzukommen. Aber wir versuchen es. Probieren geht über Studieren, ne? So war das doch. Der rollt da runter. Wir rollen hier mit runter. Und haben es geschafft! Ich habe keine Ahnung wie lange eine Folge es ist, vielleicht ist es schon überlänge. Aber egal. <lacht> egal. <lacht> I wish I were brave like you, Bell. I am just so shy. Dann sei, sei ich shy, sag ich? Ja, keine Ahnung. Grandpa Apple taught me he used to own an old produce store. He never did say while well, shut down. Okay. Das wird ja echt lebhaft hier mittlerweile, ne? Es sind echt so viele neue Gegner. Und hey! Mitglied ein. Okay. I love my guitar. I don't even need hands to play it. Er hat die Gitarre ohne mit Händen mit spielen zu können. Okay, cool. You're a Coffee Drinker, right? What would you recommend I order? It will need to be iced, of course. Er möchte Kaffee bestellen, aber hat Angst, dass es äh, zu warm ist. Na gut. Achso, nee, das war ja hier links dieser Raum, dass die hier einen nur die Stats sagen. Das ist nicht interessant. Vor allem jetzt nicht mehr, wo ich auf einer neuen Speicherstand spiele. <lacht> Vor allem jetzt. ist das hier neu? Miss Menzies knows where all the roses are. Collecting a rose counts as four bells. Okay. Okay, sie kommen ja alle nur wegen den Rosen, die ich mitbringe. Okay, gut zu wissen. Look at the huge bucket. Äh, bouquet? Okay, keine Of roses you've collected. I don't have any roses to give you, but you can have this. Yeah! Herzcontainer. Na gut, wäre natürlich jetzt nützlich gewesen im Retro Mode, aber egal. Wie gesagt, das Spiel ist schon schwer genug. Passt. Your next Rose ist takt behind a cloud. Oh, danke für den Tipp. Okay, hinter einer Wolke. Ha. Wir machen das nächste einfach nicht heute. Das nächste Level machen wir in der nächsten Folge. Das ist dann hier oben, uh, da oben ist schon das Hört auf zu scrollen, hier sind wir schon glaube ich am Ende Wie auch immer, wir wollen erstmal wieder zurück zur Intermission So heißt das hier Und ich würde gerne 100 Bells ausgeben, weil ich müsste jetzt genug haben I can upgrade the speed and range of your boomerang Ah, also nur 50 Bells. Ich dachte 100 Na gut, upgrade her Und nun? Moment Aha. Kann sein, dass er ein bisschen schneller ist. Kann ich nochmal upgraden, theoretisch? Hä? Achso, ich habe den falschen Knopf. Achso, ist doch gleich geupgradet. Okay, sorry. Jetzt habe ich geupgradet. Kling, kling, kling, kling. Oh ja, der ist definitiv besser. Viel weiter. Und auch etwas schneller. Nice. Kann ich nochmal upgraden? If this upgrade your weapon can re retrieve items Uh, Ja, yeah, gib Das ist ja richtig geil an! Damit kann ich jetzt Items einsammeln! Hä? Huh? Come again soon! Hat er noch irgendwas später? Oder gar nichts mehr? Aber schaut mal, jetzt habe ich... Na wohl? Jetzt wirkt er mir wieder ein bisschen langsamer, ich weiß es aber nicht Ähm... Na gut... Moment, ist der dann neu? Der hier? ich weiß es nicht na gut ich schau noch mal ob es hier drüben noch was neues gibt weil da gab es auch noch eine lady oder so wo gerne Bells von mir möchte hier sie okay da müssen wir wieder mal aufsparen das werden wir dann in der nächsten folge tun ich hoffe ihr seid beim nächsten mal auch dabei bei bell boomerang die fails end nie